Leute, ich bin's Conny und heute zeigen wir euch, wie man am schnellsten unendlich Kronen kronenden Stumblegeist farmen kann. Wir haben am Anfang einen Trick ausprobiert, der läuft so, wir gehen halt in eine Gruppe, da müssen wir mindestens zwei Personen drin sein. Und dann kommt man fast nur mit Bots in eine Lobby. Am Anfang gab es da ein paar Probleme, aber ihr werdet das im Video sehen, am Ende haben wir einen Trick gefunden, wie es richtig gut funktioniert. So, wir sind drin. So, okay Leute, sobald ihr da im Server hm. seid, gehen wir erstmal Spielen und Leute... Sobald wir in e E-Server drinnen sind, es joinen gerade Leute. Und Nein, Anton, mach doch irgendwas über den Code-Button. Kann, Kann Ich habe den Code nicht gezeigt. Es gibt zu so viele Code-Buttons. Nein, es gibt nur oben rechts den einen. Wir haben 21 Zuschauer. Der ist funktioniert nicht. Wir müssen abbrechen, neue Lobby machen, Anton. Okay, Woher müssen alle den Code? verlassen. Es kann auch sein, dass Bots geladen werden und ich nicht gedacht habe, dass die Leute von Anton nachgejoint sind. Das dass heißt, tatsächlich nur Bots gejoint sind. Und ich lost so, war. ich habe jetzt mal das wieder mein Bild eingeblendet, sein. weil ich hatte die ganze Zeit kein Bild, Victor. Also es kann nicht an mir liegen. Dann ist es, glaube ich, Bots, die geladen werden. Ich glaube, die und bauen das werden das wir das jetzt sehen. Wir kommen Laden. jetzt in eine Lobby, die hoffentlich hm. voller Bots ist. Und das ist Bots, der kennt man am Namen. Müsste so sein. Ja, eben. Die heißt nämlich Stumbleguy. <lacht> Irgendwas. Genau. Wie bei Discord. Könnt ihr hier Und hier sehen? es sind keine Bots. Äh! Hä? Warte. Also, entweder das sind wirklich random Spieler jetzt, oder. Oder Felix, Felix hat Zuschauer. verkackt. Es sind nicht meine Zuschauer. Einzige Chat, Leute, falls ihr, falls ihr das seid. Ja, Einzige, Einzige Felix, falls ihr Chat, falls Ich sehe in der Lobby, ich eine Bot-Lobby. Das ist das Ding. Ihr habt so den so den ich Code das verstanden haben. Ihr könnt den Code nicht gesehen haben. Bei mir könnt ihr den auch nicht gesehen haben. Weil ich mache das immer gut. Ich verstecke alles sehr gut. Ja, also, den Code, den kann man an zwei Stellen sehen, Felix. Oh nein! nein. Und man hat Besonders. ihn noch keiner gesehen. Bei mir hat man den auch an keiner gesehen, weil darüber meine Facecam ist. Bei mir auch. Also, Crazy Gamer schreibt eins in den Chat. Ja, also felix du hast was wollt ihr von mir? Ihr könnt den Code nicht gesehen haben. Also, bei mir hat niemand einen eins in den Chat geschrieben. Das, das, ist, das ist so ein felix Wenn Ich sag dir ja, alles, scheitert an Felix. Ich habe nichts <lacht> gemacht. Ja, ja, dieses Double Guy-Typen wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich wirklich Bots. Natürlich sind das Bots. Aber Spiel, wir spielen gerade gegen echte Spieler. Ich dachte, man kann hier gegen Bots spielen. Äh? Ich hab das Ding gar nicht berührt, aber okay. Spieler nicht so gut. Niceer Boost, Anton. Ja, danke. Oh, pass auf, hinter euch nice kommen gut die Meteoriten. Die haben viel zu viel Hitbox. Ah, ich wurde getroffen, Anton. Ja, eben, die haben viel zu viel Hitbox. Nein! Nein ich wurde doch mal getroffen, Anton. Hä, warum Nein. spawn ich so? Ich, kann ich, ich verliere. Geschehen. Aber ja, wir müssen jetzt sowieso ich verlieren. Ich auch. Warum müssen wir verlieren? Also, ich will verlieren. Ich bin immer noch der Meinung, Felix hat versagt. Okay. Sagt nee, aber Leute meinen, mein, dass Felix das Fullcam gemacht hat. Deswegen, ich glaube, Felix nicht, hat versagt. Ich nicht, dass versagt ich versagt habe. Ich, ich, ich bestehe immer noch darauf. Anton kann auch nicht versagt haben. Ich, ich nur kann nur auch beim nicht versagt, Mal versagt, habe, versagt hast. Nee, Deswegen. auch nicht. Nein. Das war für eine Millisekunde zu sehen und ich habe nicht so viele Zuschauer, die auch schon gar nicht darauf abgezählt haben. Aber es war einer. Nein. Zwei? Null. Meine Zuschauer können nee, ich sich tatsächlich nicht. im Gegensatz zu deinen. Ja genau, Felix. Ne, ich glaube tatsächlich einfach, dass man halt in Public zusammen zusammenjoint. Also hat Victor das uns ich nicht. mal wieder Müll erzählt. Ja, Victor ich, ich, hab so cool ich hab das mal gemacht und ich habe da nur gegen Stumblegeise gespielt. Vielleicht... Hör, oh, ich bin durch den Boden geglitscht. Ich bin durch den Boden geglitscht! Ist das dein unendlich krone Victor? Durch den Boden glitschen. Ja, das ist der unendlich Kronenglitsch. Du spielst einfach Vollgeist anscheinend. Eigentlich sollten hier Bots irgendwie spawnen, aber irgendwie. Der Typ ist auch gerade irgendwie durch den Boden geglitscht bei mir gerade. Sehr wild. Aber du sollst irgendwie, keine Ahnung, gamen irgendwie. Und dann sollst du gegen Bots Soll ich euch gleich mal den richtigen unendlich Kronenglitsch zeigen? Ja! Okay, nach dieser Runde zeige ich euch den wahren unendlich Kronenglitch. Genau. Genau. Du musst nur noch abwarten, bis Felix stirbt. Den unendlich Bohnenglitsch. Den unendlich Bohnenglitch. Okay. Ich dachte auch, ich glaube, das macht jetzt an. Ja, ja, ich zeig <lacht> euch das jetzt. Okay, seid ihr alle wieder im Hauptmenü? Warte kurz, warte, ich sag, es lebt. Es ja. Okay, bevor wir wissen können, wie man äh, nicht, unendlich Kronen bekommt, ist es wichtig zu wissen, jetzt wofür kriegt ich. man überhaupt Kronen, Victor. Du kriegst Kronen. Ich weiß nicht, was bringt Kronen? <lacht> <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Wenn man erster wird. Nicht. Leaderboard. Leaderboard Leaderboard, Bestenliste Krone Ja, Bestenliste Oh mein Gott, hat jemand 20.000 Kronen Das können wir einholen Wir können Platz 1 werden Wir können hm. besser werden als ja. Pax Ace Fr Okay, also der einzige Trick, den ihr machen müsst Ihr müsst im Hauptmenü unten rechts auf Spielen drücken Und dann kommt ihr in eine hm. Lobby Mach Mit ich. random Spielern Jetzt pass mal auf hm. Als erstes kommt so ein Modus ausgewählt Irgendeiner Das ist immer zufällig, welcher Modus aber meistens hm. ist es ein leichter Modus. Wir müssen jetzt nur warten. Also bei mir lädt es immer noch. Ah, ja, jetzt Lied's haben wir auch Ampel. noch. Ambel, Endlich! Ampel oh, Paint, Paint Splash. Splash. Endlich. In meinem letzten Video habe ich so lange gewartet. Auf jeden Fall seid ihr jetzt zusammen in einer Lobby mit Hacker RG4. Und Hacker RG4 versaut euch dann alles. Nee. Ja, ich hasse Hacker RG4, nee, weil was... Er was ich eigentlich sagen wollte ist, diese random Spieler, die sind alle so schlecht, ihr könnt eigentlich die ganze Zeit failen und kommt trotzdem weiter. Und am Ende habt ihr die Kronen. Genau. Das ist gerade mein Leben. Guck mal, wie... Ihr dürft nicht gegen Zeit eure fallen. Zuschauer spielen, das ist eigentlich der OP-Trick. Ja, eigentlich dürft ihr nicht gegen eure Zuschauer spielen. Guck mal, ihr könnt euch hier vom B-Pinsel wegfetzen <lacht> lassen. Das Problem, das ich gerade habe, ist, das funktioniert wirklich. Ich versuche die ganze Zeit hier so Tricks mit, so also aus diesem letzten Video auszuprobieren. <lacht> Weil ich es beim letzten Video nicht machen konnte, deswegen werde ich wahrscheinlich diesmal nichts <lacht> gewinnen Ey, die Map habe ich tatsächlich ausprobieren können Also jetzt die Map noch. hier konnte ich bisher nicht ausprobieren Hey, ich habe gar nicht Leertaste gedrückt, was war das denn? Was ist denn mit Adel los? Ja, was ist denn mit Adel los? Adel stirbt die ganze also, Zeit Also ich bin jetzt schon in der zweiten Runde, ich bin schon in der zweiten Runde Ey, der Trick funktioniert auch nicht. Aber in dem Video hieß es, dass man von der zweiten Reihe aus rüberspringen kann. Das kann man gar nicht. Das war also eine Lüge. Anton, du hattest recht. Felix hat uns die ganze Zeit den Weg gestanden ja. unserem Gaming. Ja. Deswegen hat es nicht funktioniert. Leute, schreiben gerade in meinen Chat, es funktioniert nur das, was ich machen wollte. Mit maximal zwei Spielern. Und eigentlich auch nur mit zwei Spielern anscheinend. Mit einer Person geht es anscheinend nicht. Anscheinend musst du zwei Spieler haben in einer mhm. Gruppe. Du darfst nicht eine Person haben, also alleine das machen. Äh, und äh, darfst nicht zu dritt oder so Weil dann wirst du in richtige Lobbys anscheinend geworfen, sobald du drei Leute machst. Crafter schreibt ja und Crafter hat, sagt immer die Wahrheit. Und Crafter schreibt nein bei mir. Bei mir Ich also schreibe ja. Okay. <lacht> ja. Das macht er immer. Okay, bei dieser Map gibt es auch einen ziemlich einfachen Trick. Ihr müsst gewinnen und dann kriegt ihr am Ende auch die Krone. Einfach gewinnen? Einfach eine Bode sein? Gewinnen. Ja, guck mal, einfach hier so gegenlaufen. Einfach, ja, einfach so gegenlaufen, hier ja, einfach so wie ein Trottel gegenlaufen. Hier könnt ihr rüberspringen, das ist <lacht> <in Ordnung. lacht> Und als Erste qualifiziert. Ich als Schweizer nur. Hat, ja, Mann. Schlauer Crofter. Und hier möchte ich Felix mal zeigen, dass man hier einfach straight up durchlaufen kann und der Trick mit über die Bande laufen, einen mehr Zeit kostet. So, jetzt kann ich den Trick mal wirklich ausprobieren. Ich gehe in eine Gruppe. Funktioniert das auch, wenn die Gruppe komplett leer ist oder nur zu zweit? Ja, wenn du alleine bist. Soll's okay, dann gehen wir hier auf Erstellen. Gruppe wird erstellt und ich bin direkt drin in einer Gruppe mit Hamza raus. Raus, verlassen. Hamza. Raus. Ja, ich gehe wieder ja, auf Jetzt bin ich alleine, und gehe ich da. sofort auf Spielen. Nee, alleine geht nicht. Zum Starten sind mindestens zwei Spieler notwendig. Ganz einfach jetzt auch, man braucht dann wirklich zwei Leute. Genau. Mindestens zwei Leute und maximal drei Leute, dann wird man in Random ich, anscheinend geworden Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh mein Gott, Alter, der Taktik hat so gut funktioniert. Ich habe gewonnen, ich Krone bekommen. Ich meine, meine drei Kronen habe ich auch von den Runden, die ich einfach nur auf Spielen gedrückt habe. Okay, aber Anton, wir machen das, das jetzt, okay? okay? Ja, wir machen das jetzt. Also, wir gehen auf Gruppe. Einer erstellt die Gruppe, der andere dritter Gruppe bei. Ihr müsst zu zweit sein. Da gehe ich aufs Spiel. Genau. Und, Und jetzt wird es auch von Spieler los. geladen. Aber diesmal sind es Bots. Diesmal sind es Bots sollten Spots sein, hoffentlich. Please. Ich hoffe. Also Leute meinten halt äh, zwei Leute, man musste zwei sein Aber dafür, dass es Bots oder sind, man muss ja, allein kommen in in sein. alle funktioniert nicht. Äh, in komischen Intervallen dazu. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Es kann auch sein, dass wir gerade eine La random Lobby, ehrlich gesagt, join. Also es kann auch sein, dass man das einfach nur dass man einfach nur eine random Lobby überjoint. Wenn man nicht voll ist. Ja, ich meine, es kann sein, dass wir. Wir ja den Namen sehen. Ja, hier sind Na das Es gibt aber Bot sehr viele Bots. Sehr, sehr viele Bots sind in dieser Lobby. Okay. Sehr wenige im Vergleich dazu. Ich bin gestorben. Okay. <lacht> ich bin tot, Anton. Ich bin so gut noch Nochmal, ich bin dreimal geschlagen. Aber egal, Anson, ist, das ist nicht schlimm. Weil ja, ich bin weil, gegen 20 weil Bots neben oder diesen so. ganzen ja. Bots sind nur wenige richtige Spieler und ihr müsst einfach nur besser sein, als diese wenigen richtigen Spieler. Weil die Bots sind keine ja. Bedrohung. Ja, die Bots sind echt keine Bedrohung. Guck, Anson ist hab ganz einfach, einfach easy gemacht. Nein, das war... Oh, ja, ich habe ja auch gemacht. Ah, ich wäre erster gewesen. <lacht> ja, Anson, Anson, Anson, bleib mal stehen. Nein, Nein! bleib nicht stehen. Ich, ich bin erster kassiert. Ich werde erster. Ich, ich, ich mir die kassiert. Dum, dum, dum. Also, ich werde zwei zahlen, ich gönne mir die Krone. Ich habe die geschlagen. hört so gönnt man sich die Kronen, Leute? Also, man muss also zwei Personen sein und dann habt ihr mindestens 20. Ich würde sogar schätzen, 24 Bots. Ich glaube, ich habe nur vier Spieler überhaupt gesehen. Also, ich habe mir sehe aber noch vorstellen, eins, dass halt das Doppelte zwei. ist. Also, wenn die, ich finde so Sechs. traurig, wie wie viele Spieler. Da hinten sind noch ein paar Spieler, schlechter sind als Bots. Hier kommen Bots ins Ziel, bevor Spieler ins Spiel kommen. Ins Ziel kommen Ja, das ja. Du ah. Spieler. Ja, aber du kannst auch sehen, wie viele Spieler rausgeschieden sind gerade. Obwohl ja. hier so 20 Bots drin sind. Ja. Uh, wir spielen Roll immer mag noch mit nicht. Bots, das ist Ding. Ich mag Jungle Roll. Ich Und du nicht. siehst hier, Anton. Schau mal, wie Guck viele mal, wie Bots sind, hier sind. Hier sind noch ein, zwei, drei normale Spieler, oder? Ja, wir sind insgesamt zu fünf dann. Ah nein, ich bin daneben gesprungen. <lacht> ich bin Hacker. Übrigens, Leute, ein kurzer Tipp an euch. Wenn ich hier nicht runter slidet, immer Spam, dann kommt ihr schneller nach vorne, wenn ihr den hier macht. Und dann auf der anderen Seite, auf dem anderen Ding, macht ihr das auf der anderen Seite einfach nur. Also auf okay, der das probieren wir dann aus. Statt der rechten Seite. Ja, und dann einfach hier die ganze Zeit Spam. D, D drücken dabei Spam. WD und drücken dabei Spam halt. Okay. Oh nein! Das war ein bisschen übertrieben von mir. Fast verkackt. Ey, Anton. Nein. Hast <lacht> das hast du davon. Das hast du davon. Jetzt bist du hinter mir. Ich werde ich werd dich überholen. Ich werde dich überholen. Nein, du bist. Mehr. Ah, du hast nein, es nicht geschafft. Nein. Ich bin Erster. Ich bin Aber das zweite Mal Erster und du bist das, so das zweite Mal Zweiter. Xiu Xiu hat keine Lust mehr, <lacht> Victor. Der hat echt keine Lust mehr. Der <lacht> <Ja>, von Turning Grass. <lacht> Xiu Xiu sagt so: Nein, ich trau mich nicht. Das bewegt sich zu schnell. Und dann haben wir hier die ganzen Stumble Guy-Bots und Penelope natürlich. <lacht> Die springen alle in den Zaun. <lacht> Steh dir alles vor du bist Penelope Box. und läufst einfach genau da lang, wo die Bots gegen die Wand laufen. Auch oh, wenn jetzt das der so Penelope traurig. es nicht reinschafft. Oha, schau mal, wer alles ins Ziel oh gegangen ist. Oh mein Gott, wir haben es Penelope Bots. noch geschafft. Wir haben jetzt jetzt noch zurückgeschafft. Aber noch Penelope, Penelope sind ist die einzige Nicht-Bot, die es reingeschafft hat. Und die war die letzte. Ja. Hier ein kleiner Einwurf von mir. Penelope ist auch ein Bot. Wir haben später herausgefunden, dass es auch Bots mit normalen Namen gibt. Man erkennt sie daran, dass sie genau da lang laufen, wo alle anderen Bots auch lang laufen. Also spielen wir tatsächlich nur mit Bots. Ja, jetzt schlage ich dich tot, Anton. Nee, dich schlage ich tot, Anton. bitte nicht. Du wirst sterben. Bitte nicht, Du wirst dich aber ja nicht verrenken. Bitte, bitte nicht, Victor. Anton, also, du wirst dich ja aber nicht verrenken. Bitte geh weg. Du wirst nichts dagegen machen können. Bitte, Victor, geh weg. Ich werde dich totprügeln und dann runterschubsen. Das darfst du nicht, das ist illegal. Ich mach's trotzdem. So du der. machst mit den ab, hä? Mach's mit dem Stumble, Mach's mit Penelope, hau Penelope. Ich Anton. Mach's mit Penelope, bitte. Nee. Ey, Bot ist schon tot. Ja, aber... Penelope, bitte. Nee, Anton, du bist sterben. Victor, das, ist, <lacht> der, du bist das sterben. ist das blödeste Spiel, das es gibt. Du bist sterben, Anton. Ja, ich weiß, es gewinnt immer der, der schlagen kann. Oh Gott, ich bin gerade ja. fast runtergerutscht. Ich werde dich schlagen, Anton. Nein, das darfst du Jetzt. nicht. Ja. <lacht> Victor, lass <lacht> das. das ist, ah, Tanz, Anton. Ah, ah. Oh. <lacht> ich bin du bist auch gestorben Aha, Victor, warum tust du mir das an? <lacht> Digga, da sind jetzt zwei Bots, jetzt, ja, wenn, du Bots Victor, zwei wenn du gegen die Bots verlierst, also. Victor, Wenn du gegen diese Bots verlierst, ich hasse dich Oh mein Gott, wie bin ich gerade gestorben? Du hast gegen die Bots verloren Okay, Leute, <lacht> vergesst es Mit dieser Taktik kriegt ihr niemals Trophäen Weil ihr immer einen zweiten Mate dabei habt Der euch einfach runterkickt und dann selber stirbt Und bei diese zwei Bots spielen das jetzt zu Ende Ich guck mir das an Guck okay, dir das an? Heißt, ich bin zu stolz. Diese Bots spielen besser als du, Viktor. Die spielen besser als du. Ey, ich hab Legs, okay? Guck, ja, bei mir war die, die Kraft von sich nicht runter. Oh Gott, der eine, der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte, Bots. Bitte, oh, Bots. Oh, der macht ja voll Oh, oh das ist so knapp. Man, ja, das ist voll ja. gefährlich. Oh nein! Der arme Anson. Oh. Stumbleguides 2, 6, 1, 5 hat das Spiel gewonnen. GG. Ich bin stolz auf ihn. Ich jeden. bin so stolz die auf so Stumbleguides 2, und damit habe ich keine Krone bekommen. Aber 20 Trophäen, Anton Wow. Ja. Das war echt Hä, schlecht. wo bin ich jetzt? Wo? Hä? Hä? Was denn? Ja, warum bin ich nicht mehr host? Warum ist jetzt Player S8 irgendwas host? Ja, keine Ahnung. Ist mir egal. Wir versuchen es jetzt noch einmal, Victor. Aber bitte nicht mehr hauen, okay? Okay, dich hau ich nicht mehr, Anton Danke, Victor. <lacht> ich join jetzt wieder ganz heimlich. Du startest wieder ganz heimlich. Und dann treten wieder ganz viele Bots bei. Hoffentlich. Ja, die brauchen halt irgendwie nur 1000 Jahre zum join Ich weiß nicht, warum. es sind ja dabei sind noch ein paar, paar richtige Gamer dabei. Das ist das Ding. Also man muss wirklich zu zweit sein Sobald man zu dritt ist, kommen nur Bots rein Ich meine nur echte Spieler rein Also sobald man zu zweit ist, kommen vielleicht so 10 echte Spieler rein Und 20 Bots Und das kann man vertragen Ja, vor allem, weil die echten Spieler irgendwie in der ersten Runde und zweiten Runde alle ausscheiden Ja, schau die ganzen Bots an Aber diesmal sind nicht so viele Bots wieder vor Ja, aber es sind auf jeden Fall mehr ja, Bots, als würde so man Spiele ganz normal ins Spiel rein gehen Dein Boss hat gerade ein Herz geschickt an Player Okay, der eine, okay Ich weiß nicht, was mit deinem Boss los ist Box den mal, box den mal, Victor. Nein, schade. Wieso wolltest du, dass nicht schlagen? Er hält mich fest, Anton. Ja. Und ist gestorben deswegen. Oh, muss ich auf jeden Fall, der. Nein, du hast mich getötet. Nee, ich bin nicht dein Boss, ich bin King-Boss, Anton. Nein, du hast mich getötet, weil du hast die Rampe hochgemacht, sodass ich nicht mehr rauf kann. Alter, der Nächste tötet mich auch. Warum gehe ich rechts? Oh nein, ich habe keine Chance mehr. Mann, du bist so dumm, U Dinger. Oh mein Gott, ich wäre schon im Ziel, Digga, aber Play zu tun, so der, ich töte ihn jetzt, Digga. Victor, ich muss ganz links laufen. Es ist nicht es ist nicht zu fassen. Ich werde von allen überholt, weil du einmal auf die Rampe gelaufen bist. So, und jetzt komme ich noch rein, Alter. Ich, ich, ich versuche dich gerade zu finden, um dich zu spectaten Aber ich habe ja, so ich viele bin Bots gesehen, gesehen. Äh, Victor, das, das ist Ich habe gerade 20 mal oder so einfach durchgeskippt Ich habe nur Bots gesehen, gefühlt Aber das ist ich auch wirklich einer von die Man, Leute, die ich am wenigsten Weil diese Rampen, die sind so anstrengend jetzt, jetzt haben wir jetzt auf den PC runtergeladen Ähm, Steam. Steam Okay, jetzt kommt aber die wirklich wichtige Runde Und zwar in diesem Spielmodus. okay Pivot Push, Tabi, wie viele Bots sind noch drin? Ähm... Ich viel das 3! Okay, vier. wir haben es jetzt mit härteren Gegnern zu tun. Aber so hart können sie gar nicht sein, weil ich habe so gefailt und bin trotzdem... Ey, was sollte das? Praktisch letzter geworden. Ich wollte äh, de, de, deinen Boss töten. Natürlich. Hier gibt es auch einen netten Umweg, den kannst du einfach außen rumlaufen, aber das bringt dir nichts. Ich weiß, weil man du ist dadurch lang langsamer. Mit. Ja... Aber ihr ist gestorben, Anton. Ja. Hier kannst du runtersliden, ah. wenn du... Oh nein, Anton, nein! Ich wollte darüber <lacht> springen, aber... Aber irgendwer hat meinen Style blockiert. Mein Sprung glaub, ist nicht ich so gut Ich hab irgendwie geworden. Dein Style blockiert mit meinen Hex. Aber anstatt zu springen, ist mein Charakter oh. einfach auf dem Boden ich geblieben. Ich Ziel geschlagen. Dankeschön. Gar kein Thema. Ich glaube, du hast mein Style blockiert. Ich bin hochgesprungen und war dann wieder unten. Ich weiß echt nicht wie, aber ich war unter dir und hinter dir. Ich weiß echt nicht, wie ich dein Style blockiert habe. Du warst und bei nicht vor mir. Auch das war wahrscheinlich kassiert. dein Grund. So, und jetzt haben wir gar keine. Doch, ein Bot haben wir noch. Ein Bot haben wir noch. Deswegen, wir hatten gerade eben Pech, aber normalerweise tatsächlich hat man so, so Hälfte, normale Menschen, Hälfte Bots, würde ich sagen. Ja, und, und Matches. Wir haben schon wieder Pech, dass wieder Lavaland kommt. Weil Lavaland Lava ist, Lava ist der schlimmste du Modus. Da gewinnt immer der, der das Boxen hat. Es sei denn, er ist so ein Trottel wie Victor. Es sei denn, natürlich, er ist so ein Dein Trottel wie Viktor. Dein Boss ist tot, Anton. Sehr gut. Nee. Ich bin Gamer. Mhm. Wie Victor. Nee, schaffe ich es nicht hoch, nee, ja. Ich äh, traue mich halt so Hechtsprünge nicht. Weil diese Hecht... Oh Gott, mm, als, ob. als ob... ich bin, Als ob ich bin tot. Es ist vorbei. Was? Ja, ich bin tot. Hier komme nicht mehr hoch. hoch. Du kommst gar nicht hoch. Oh. Man na, kann so Dreiersprünge nicht machen. Na, nee. Da ist einfach eine Wand vor mir erschienen. Als okay, ich, ich spiele jetzt 1v1 gegen Bot. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich traue mich solche Hechtsprünge nicht, weil ich, man rutscht da immer ungleichmäßig weit. Bots geht nicht Und gerade so also. als ich den Hechtsprung machen wollte, ist diese Wand gekommen. <lacht> <lacht> okay, sehr gut, Victor, du hast es geschafft. <lacht> nice, also Und ich habe eine Krone bekommen. Victor hat eine Krone bekommen. diese Methode jetzt ist die Methode halt in dem Gruppen das zu machen, funktioniert besser, weil dadurch habe ich beim Hälfte Team circa und Hälfte Bots. Manchmal hast du mehr Bots, manchmal hast du. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass du weniger Bots hast. Wir können es ja gleich herausfinden. Mhm. Manchmal hast du Pay to Win. Spieler zwar, aber die sind trotzdem kacke. Ähm, Victor, hast du eigentlich nach der Gruppe verlassen und eine neue gemacht oder bist du in der gleichen drin geblieben? Weil den Code konnte ich die ja nicht sehen. Sind. Okay. Oh, okay. Cannon okay, Climb. Wisst ihr, bei Canon Climb ist der Trick einfach nicht oh sterben. Oh mein Gott! Wir haben wieder Hälfte, Hälfte, wenn nicht sogar mehr Bots. Ich komme ja. sogar mehr Bots. Alter, als, äh, mein Style als ich wurde so Spieler hart hatte. blockiert. Ich wollte springen, aber Passieren da waren mit so viele einem Leute in Spieler. Was seht ihr bei den echten Spielern? Außerdem hier gibt es irgendwie eine Abkürzung. Man soll gegen den Bumper springen und dann irgendwie da drauf. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Okay, ich versuch's auch Ach, Ich krieg's hin? Wir haben hier genug Zeit dann zum Spielen gegen Bots. Warte, ich versuch's. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Warte Warte, da also kann man außen rumlaufen und sich damit ein bisschen Zeit sparen, aber das Wichtigste, weil wir. Hey, halt ein bisschen gittet. Zeit sparen, ich bin letzter, okay, ich gehe den normalen Weg. <lacht> Oha, die Bots sind ja voll krass am gamen. Die Bots also sind immer komm, komm, krass am Gamen. Hier also muss man nur glaub, komm, vorwärts laufen. Nicht Wenn ich jetzt draußen bin, ist es meine Schuld. Aber oh, ich wollte dich schlagen. Ich bin draußen, Victor. <lacht> ich bin drin. Du hast nicht geschafft. Die Bots sind so krass, Anton. Ja, die Bots, die können laufen Und in diesem Spiel musst du nur geradeaus ja. laufen. Mehr nicht. Krass, ne? Ja, okay. Oh, Teilvoll, Anton. Da gibt es auch eine Kasse ja, op die ganz Wie stellen sich hier Nämlich? eigentlich Bots an? Ich gucke jetzt mal einen Bot zu. Was oh, der warte, so warte, warte, warte, warte, das will ich hier sehen. Okay, der Bot, der läuft einfach rauf. <lacht> der springt Und stirbt, okay. Der nimmt aber auch den richtigen okay, Weg. Der läuft aufs Ziel. Die Bots sind voll ja, schlau eigentlich. Jetzt? Die Bots sind aber richtige Spieler. Also, die spielen wie also richtig. So, Also, so ja. von deren Verhalten Alter, halt, ja. du hast meinen Bot gerade runtergekickt. <lacht> ja. Und der Bot ist erst nicht gestorben, weil er auf eine der roten Platten gelandet ist. Und dann noch nicht die spawnt. Victor, wie du die immer boxt. Mein Bot ist hinter dir, <lacht> nicht den Koch töten. Okay. Oh, du kannst übrigens oh, einen der, der, haben, der man, Hallo! Äh, Lauf doch, hallo? ist ja auch Nein! Vergiss es, die Bots Ich wollte gerade Feuerwehr mal töten. Victor, du hast dem Bot ja, die den die Weg... Du hast dem Bot den Weg geebnet, und der ist in die andere Richtung zurückgelaufen und dann einfach runtergesprungen. Er läuft wieder runter. Also! Oh Gott. vergiss es. Der wird echt nicht gut. Ja, okay. <lacht> mein Bot ist gestorben. Der ist draußen. Ja, es, ja, es gab rip. nur drei Ey, Bots, noch die, zwei weitere Bots. die drei weitere Bots. Du hast nur drei weitere Bots, die du zuschauen kannst, Anton. Ja, ja. Und, und so. da bin ich nicht gespannt. Was machen die bei Heining Drop? Na, wahrscheinlich einfach nur laufen und springen. Ich <lacht> komme dem und Löwen sterben. zu. Okay, der steht einfach nur. Okay. Okay, der springt random. Der springt komplett random. Mhm. Okay. Ich glaube, das ist gar keine Taktik hinter. Aber es sieht, es sieht halt Und aus der wie. Siehst du den Feuerwehrmann, Anton? Nein, nein, mein, mein Typ ist schon fast ganz unten. Und der Bot ist fast draußen. Der Bot ist einfach runtergelaufen. Ja, Victor, der Bot ist aber straight up runtergelaufen. Und der nächste Bot ist runtergelaufen. Okay, ich gucke jetzt dir zu. Okay, nur noch echter Spieler gegen echter Spieler. Mir geht's ja, echt gut. Aber das Problem ist, der echte Spieler ist zwei Ebenen über dir. Aber er ja, läuft nicht. Er lässt, ich also also einfach er lässt sich keine Spuren Zeit. Er, er läuft richtig. Also du hast Chancen. Du musst einfach nur also deine dann Zeit ist alles einsparen. Gut. Der macht gerade den, das komplette Ding weg, auf dem er steht. Also, ja, da habe ich mir jetzt genug Zeit tatsächlich. Okay, er hat richtig Müll gebaut. Ja, er ist runtergefallen. Okay, wenn er denselben Müll jetzt nochmal baut, dann hast du gewonnen. Ja, er ist unten nice. bei, dir, er ist bei dir. Er ist bei dir. Siehst du, was ich jetzt mache, Anton? Eben hinterherlaufen und dann sterben. Ah, du willst ihn nee. boxen? Na, verdammt. Ah, verdammt. musst musst Sprung boxen, das ist das Ding. Ah, ja. Oh, du hast verloren. Hä, wieso ist das so weit oben? Weil er später gesprungen ist als du. Man kann, wenn man im freien Fall ist, noch springen. Okay, nächster Versuch. Ui. Das ist der Modus, oh, bei Eis, dem ich ja. immer verliere. Da gibt es auch coole Tricks. Da gibt es coole Tricks. Nämlich, du musst auf den Fans springen und dann vom Fans auf diesen Block drauf. Ja, so, sehr ja. gut, bitte. Sehr gut. <lacht> ich bin gerade Nice. Hast du echt gut gemacht, Victor, guter Trick Danke Hunter. guter Zock Jetzt wurde mein Style blockiert, warte, ich will das jetzt machen Ich habe so fett verkackt, jetzt will ich das noch machen Ich krieg's nicht hier, mein Style wurde zu fett blockiert Das ist voll der krasse Trick, dann machst du voll viel Speed und so Mein Style wurde gerade fett blockiert Ich bin jetzt fast so weit hinten wie du Hey, das hasse ich, ich. Bin, Wenn bin, man <lacht> von dem Ding erwischt ja, wird, obwohl man nicht von dem Ding erwischt wird Das ist so schlimm in dem Spiel Ich hab's überholt Ja, ich bin rübergesprungen und das hat mir trotzdem die Beine weggezogen Jetzt bin ich letzter ich bin zu weiter. Ey, schon wieder. Der berührt mich nicht. Was sind das für Hitboxen in dem Spiel? Das hasse ich an Stumbleguys. Man kann sich darauf verlassen, dass es nicht funktioniert. Nein! Oh Gott. Oh, das war knapp. oh Gott, Victor. Das war richtig das knapp. Das war knapp. Oh, ich habe gesehen. Das war richtig knapp. <lacht> okay, Stumbleguy 8, 6. Als ob. Ich habe gerade einen Bot zugeguckt und der ist zwischen den Trampolinen einfach durchgefallen. Das nenne ich einen guten Zock. So, also okay, Floorflip ist auch easy, gibt es aber nicht so viele Abkürzungen da. Ey, ich mag Floorflip gar nicht. Ich finde, das ist immer noch der schlimmste Modus, die schlimmsten Map. wenn du das Pech hast, ja. auf der falschen Seite zu laufen, so zum falschen Zeitpunkt, ja. dann ist alles vorbei. Ja, wenn du halt Pech hast, dann hast du halt verkackt. Ja, und ich habe wahrscheinlich Pech, weil... Nein, okay. <lacht> ich hab's gesehen. Ah! Ich, bin ich wollte mal eine Aus Abkürzung nein. ausprobieren. Ah, ich hasse diese Station. Ich hasse den Hammer da. Bist bin zu dumm für den Hammer. Und oh, nee, ich werde von all den Bots überholt, Anson. Tja, Viktor. Oh nein, jetzt laufen die rechts und ich komme nicht rüber, Viktor. Ich werde jetzt von allen wieder überholt. Du musst, du musst rechts laufen, du musst rechts laufen. Rechts ist der... Ich gehe rechts, Anson, keine Angst. Jetzt laufen die links. <lacht> okay, ich laufe links und jetzt laufen die rechts. Ich hasse oh, es. Man muss nein, an der Stelle immer dort verdammt. laufen, wo die anderen laufen. Ja, das ist eigentlich meine normalerweise normalweise meine Taktik, weil die laufen dann immer in die andere Richtung. Ja, voll dämlich. Deswegen ich mag diese ja, ich Map auch nicht, gar nicht. Warum. Weil bei der Map bist du immer der Loser Okay, passt du aus der kleinen Planung nicht gut. Den Aber die echt stehen echt jetzt alle gut. auf dem Ding und checken nicht, wie man das macht. Ja eben, genau, das machen die die ganze Zeit. Ja, ich hasse diese Rampe, deswegen ist das die schlechteste Map in StumbleGuys. Was? Die schlechteste Map in StumbleGuys? So. Und schon wieder, warum ist jedes Mal, oh, wenn, dir, wenn jedes Mal wenn ich mit dir im Finale stehe, <lacht> spielen wir Lavaland. Lavaland ja, ist Finale das schlechteste gemacht. Finale. <lacht> drei, drei Finale von den vier waren Lavaland. Ja, und ich stand ja, drei Lava von den vier Finalen im nicht. Finale. Ja, und bei allen drei, die du im Finale warst, war Lavaland. Alter, das ist wirklich das... Victor, ja, und bitte, und bitte lass es sein. Oh. Wirklich. Ich will ja, wenigstens nicht vor du. Stumbleguy 5674 sterben. Ja. Was mit 5920? Der kann gerne gewinnen. Also ich glaube, der hat jetzt sowieso... Ja, also, der ist ja. tot. Alter, du hast gerade meinen Style fast blockiert, als ich rüberspringen wollte. Ja, ich wollte Stumbleguy töten. Ja, du hast fast mich getötet, einfach nur indem du meinen Style blockiert hast. Nein, Stumbleguy ist tot. Also Stumbleguy stirbt. Ja, aber Stumbleguy Lili, waren es ist tot. leben, waren es tot. Jetzt hm. sind wir noch hier, wir beide hier. Lil Wayne ist tot. Geh hm? weg von mir. Geh auf eine andere Plattform. Geh auf eine andere Plattform, <lacht> habe ich gesagt. Ja. Was? Hä? Was? <lacht> Was? <lacht> Seit wann kann man so einen Sprung nicht schaffen? Sehr starker Zock, Anton. Sehr starker Zock.